Ende September kommt der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zu einem Staatsbesuch nach Deutschland. Reporter ohne Grenzen nimmt das zum Anlass, öffentlich sichtbar für die Pressefreiheit in der Türkei einzutreten und die Freilassung der mehr als 100 inhaftierten Journalistinnen und Journalisten in der Türkei zu fordern. Während Herrn Erdogan im Kanzleramt der rote Teppich ausgerollt wird, wollen wir am Freitag, dem 28. September ab 11 Uhr in Sichtweite des Kanzleramts demonstrieren und für die Pressefreiheit öffentlich deutlich eintreten. Wer vormittags keine Zeit hat, der kann auch gerne am 28. September gegen 17.30 Uhr zum Schloss Bellevue kommen, wo Bundespräsident Steinmeier für den türkischen Präsidenten ein Staatsbankett Geben wird Und wir wollen dort ein abendhimmelfüllendes Zeichen für die Pressefreiheit in der Türkei setzen und den vielen mutigen Journalistinnen und Journalisten in der Türkei den Rücken stärken. Und ich freue mich, wenn ganz viele von Ihnen am Freitag an den einen oder anderen Ort kommen und mit uns für die Pressefreiheit in der Türkei eintreten.